Es gibt keine Subtraktionen und Divisionen in unserem Denken. Es gibt nur Addition und Multiplikation. Ich werde einfach negative Gedanken entfernen und werde positive Gedanken haben. Alles Gute, es wird nicht funktionieren. Du musst nur ein wenig Aufmerksamkeit darauf verwenden, wie es funktioniert. Du wirst bemerken, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was du bist, und dem, was du angesammelt hast. Nun, so wie die Frage gestellt wird und auch die Art und Weise, wie sie normalerweise thematisiert wird, ist so, dass die Menschen denken, es gäbe etwas, das als negatives Denken und positives Denken bezeichnet wird. Sie wollen die negativen Gedanken entfernen und nur positive Gedanken haben. Solche Menschen würde ich bitten, einfach ein Experiment für 10, 15 Sekunden zu machen. Lass sie gewaltsam einen Gedanken aus ihrem Kopf entfernen. Denkt zum Beispiel die nächsten zehn Sekunden einmal nicht an einen Affen. Versucht die nächsten zehn Sekunden nicht an einen Affen zu denken. Ihr werdet sehen, ihr werdet voll von Affen sein. Was ich also damit sagen will ist, dies ist die Natur deines Denkens. Denn in diesem Denken sind alle drei Pedale, Gaspedale. Es gibt keine Bremse, es gibt keine Kupplung. Was immer du anfasst, es wird nur schneller werden. Bei dieser Art des Denkens wurde den Menschen von Morallehrern und religiösen Lehrern beigebracht, denkt nicht an schlechte Dinge. Nun, seitdem ist es ein Vollzeitjob. Es gibt also keine Möglichkeit, mit dem Denken so umzugehen. Dazu braucht es keine großartige Erleuchtung. Wenn du zwei Minuten mit geschlossenen Augen verbringst, wirst du erkennen, dass du mit diesem Denken nichts gewaltsam tun kannst. Deshalb, ich möchte negative Gedanken entfernen. Gehe niemals in diese Richtung. Denn was du entfernen möchtest, wird deine Eigenschaft werden. Du wirst immer damit beschäftigt sein. Also, was soll ich tun? Die Sache ist die, ohne den fundamentalen Mechanismus dieses Denkens zu verstehen, denn unser Denken, das menschliche Denkorgan, ist der höchst entwickelte Computer auf dem Planeten. Sogar all die Supercomputer sind aus diesem hervorgegangen. Wenn das der Fall ist, ist es dann nicht wichtig, dass wir die Mechanismen verstehen, wie er funktioniert? Ein vereinfachter Aspekt davon, wie er funktioniert, ist, es gibt keine Subtraktionen und Divisionen in unserem Denken. Es gibt nur Addition und Multiplikation. Wenn du versuchst, etwas mit ihm zu machen, sagt er noch einen. Wenn du dich anstrengst, wird er sich in viele weitere multiplizieren. In diesem Denken versucht man nicht zu identifizieren, was positiv und was negativ ist, und versucht es zu entfernen. Zuallererst muss man verstehen, dass dieses Denken, dieser Körper dazu da sind, dir zu dienen. Das Leben, das du bist, ist wichtig. Körper und Denken sind Fahrzeuge, die uns dienen müssen. Wenn du in einem Fahrzeug sitzt, musst du es dorthin fahren, wo du hin willst. Wenn es zu seinem eigenen Reiseziel fährt, wozu ist ein solches Fahrzeug gut? Es ist nur ein Ärgernis. Im Moment erleben die meisten Menschen diese fantastische Möglichkeit des menschlichen Denkens leider als ein Ärgernis, als eine lästige Sache. Nun, dies ist das Schönste, was du hast. Du musst nur ein wenig Aufmerksamkeit darauf verwenden, wie es funktioniert. Eine einfache Sache ist dies. Der allererste Prozess ist, darum haben wir diesen Prozess namens Ishakriya herausgebracht, es geht darum, sich von seinen physiologischen und psychologischen Prozess zu distanzieren. Es gibt etwas, das als du bezeichnet wird und existiert. Dies ist keine Zusammensetzung aus all deinen Gedanken und Emotionen und physiologischen Prozessen. Darüber hinaus gibt es dich. Wenn du deine Augen schließt, auch wenn du nicht sehen kannst, bist du trotzdem da. Durch das Fenster deiner Augen schaust du hinaus. Aber wenn du deine Augen schließt, bedeutet das nicht, dass du nicht existierst. Du existierst immer noch. Also jenseits deines Gedankens existierst du noch immer. Jenseits deiner Emotionen existierst du noch immer. Also dieses Du, das Leben, das Du bist, dies muss in deiner Erfahrung Erfahrung kommen. Warum ist es so, dass du dem nicht erlaubst, in deine Erfahrung zu kommen, was der bedeutendste Aspekt dessen ist, wer du bist? Wer du jetzt bist, das ist der bedeutendste Aspekt. Du und ich sind jetzt am Leben, das ist es. Was ich denke, was du denkst, ist nicht das Wichtigste. Wir sind in diesem Moment am Leben, das ist das Wichtigste. Daher ist es wichtig, dass du dich auf dieses grundlegende Gefühl der Lebendigkeit in dir fokussierst, und dann wirst du sehen, dass es eine natürliche Distanz zwischen dir und deinem Denkprozess gibt. Sobald ein Abstand zwischen deinem psychologischen Prozess und deinem physiologischen Prozess besteht, ist dies das Ende des Leidens. Denn es gibt nur zwei Arten von Leiden, die Menschen durchmachen: körperliches Leiden und mentales Leiden. Sobald du ein wenig Raum zwischen dir und deinem Denken, zwischen dir und deinem Körper schaffst, ist dies das Ende des Leidens. Dies ist etwas, das jeder Mensch erfahren und wissen muss, denn sonst denkt man: Ich werde einfach negative Gedanken entfernen und werde positive Gedanken haben. Alles Gute, es wird nicht funktionieren. Hundertprozentig wird es nicht funktionieren, denn niemand kann es entfernen. Sie können es für einige Zeit vermeiden. Wenn also negative Gedanken kommen, sagst du Ram Ram, Shiva, Shiva, was immer du willst, aber das ist nur ein Vermeiden, es ist nicht weg. In dem Moment, in dem du das stoppst, wird es mit großer Kraft zurückkommen. Andernfalls wird es in deinen Träumen zurückkommen. Es ist also sehr wichtig. Zuallererst musst du verstehen, dein Ärger, dein Groll, deine Furcht, deine Ängste, die Negativität, die du erzeugst. Im Allgemeinen sind Groll, Wut immer auf jemanden gerichtet. Aber wir müssen verstehen, dass dies Gifte sind, die wir trinken und von denen wir erwarten, dass jemand anderes stirbt. Zum Glück funktioniert das Leben nicht so. Wenn ich Gift trinke, sterbe ich. Wenn ich Gift trinke, stirbst nicht du. Deshalb müssen wir dies verstehen. Wenn ich Gift sage, heute kannst du dich chemisch analysieren lassen, Jetzt gerade, wie ist dein Blutbild, was sagt es? Nach fünf Minuten intensiver Wut überprüfe dein Blutbild und schau. Es werden viele negative Elemente darin sein. Im wahrsten Sinne des Wortes vergiftest du dich selbst. Also willst du dich vergiften? Ganz sicher nicht. Nun, die Frage kommt aus einer gewissen Hilflosigkeit heraus. Was soll ich tun? Tu gar nichts, lehne dich einfach zurück und beschäftige dich einfach mit etwas, das der Lebensprozess ist, vielleicht ein Herzschlag, vielleicht ein Atem, vielleicht einfach das Gefühl, am Leben zu sein. Je nachdem, wie sensibel oder wahrnehmungsfähig du bist, finde dementsprechend etwas. Es könnte eine Empfindung im Körper sein, es könnte der Atem sein, es könnte der Herzschlag sein, es könnte alles sein, etwas, das für dich Leben erkennbar macht. Schenke dem eine Zeit lang deine Aufmerksamkeit. Langsam wirst du bemerken, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was du bist und dem, was du angesammelt hast, was sowohl deine physiologische als auch psychologische Möglichkeit oder das Durcheinander einschließt. Was auch immer du daraus gemacht hast.